Digifolio – Digitale Kompetenzen maßgeschneidert ausbauen Digifolio richtet sich an alle im Dienst stehenden Lehrkräfte. Steigern Sie damit Ihre digital innovative Schul- und Unterrichtsarbeit. Die für Sie relevanten digitalen Fähigkeiten können Sie mit dem Kompetenzmodell DigiComp-P identifizieren. Diese Maßnahme wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung von der virtuellen Pädagogischen Hochschule in Zusammenarbeit mit allen österreichischen pädagogischen Hochschulen umgesetzt. Mit dem dahinterstehenden Kompetenzraster haben Sie die Übersicht über die maßgeschneiderten Skills, die Sie im Rahmen von Digifolio erwerben, verbessern oder einfach auffrischen können. Vier einfache Schritte sind dafür notwendig. Nutzen Sie das online diagnoseinstrument DigiCheck-P und stellen Sie damit Ihren Fort- und Weiterbildungsbedarf fest. Mit der Auswertung können Sie dann auf digifolio.at die passenden Veranstaltungen finden und besuchen. Alle relevanten Veranstaltungen sind von österreichischen pädagogischen Hochschulen einfach und kompakt zusammengefasst. Sammeln Sie die absolvierten Veranstaltungen als digitales Portfolio ganz bequem auf digifolio.at. Ihr Kompetenznachweis dient dann auch als Grundlage für das Reflexionsgespräch mit der Schulleitung. Bei Fragen schauen Sie sich den FAQ-Bereich an oder kontaktieren Sie den Support unter info.digifolio.at. Neugierig geworden? Besuchen Sie direkt www.digifolio.at. Mit Digifolio gelingt Ihr Einstieg in die digitale Unterrichtspraxis.